Und los geht's, Reifen Niveau 1, Theorie. Rechenregeln von Potenzzahlen. Also hoffentlich wissen wir schon, warum diese Rechenregeln gelten. Aber nicht bitte das entsprechende Kapitel nachschauen. In diesem Absatz erklären wir anhand von Beispielen, wie wir die Rechenregeln der Potenzzahlen anwenden können. Erstes Beispiel, dieses kompliziertes Beispiel jetzt hier. ja. Und wenn wir im Ausdruck eine Wurzel haben, wie hier diese Wurzel, ist es unsere erste Aufgabe, diese Wurzel als Potenz zu schreiben. Also die Wurzelpotenz wird dann zur ähm, Nenner in, äh, an der entsprechenden Stelle, ja, nach äh, der Regel, die hier zu sehen ist. Ja? Und das bedeutet, ja, die Wurzelpotenz haben wir entweder so oder können wir dann direkt die Wurzel hier unten schreiben, wie auch immer. Das steht hier nicht wie auch immer und das bedeutet jetzt dann wir haben jetzt eine Potenz von einer Potenz von einer Potenz dann gilt halt diese Regel wir müssen die, Potenz, die Hochzahl multiplizieren minus 15 mal 1 5, 35 mal minus 14 14 und minus mal minus wird plus 5 mal 14 ist 70 und ein 35 70 durch 35 das ist hoch 2 wenn wir okay das haben wir schon gemacht gut äh, das bedeutet wir haben einfach schon die regel jetzt hier angewandt und jetzt hier bei diesem beispiel ja das ist einfach eine potenz von einer potenz also es gilt diese regel wie regel wir müssen einfach die potenz die hochzahlen die potenz multiplizieren haben wir eh gemacht und wenn man einfach hier die multiplikation von brüchen macht da kann man drei und kurzen genau weil es halt Mal ist Multiplikation und 28 und 7 kurz, und dann bleibt 4, äh, 4 Drittel. Wenn wir jetzt in die Gegenrichtung das schreiben, wir, schreiben wollen, äh, dann muss die, äh, der Nenner als Wurzelpotenz geschrieben haben, äh, werden. Ja? Okay, dann haben wir die dritte Wurzel, das wird dann die 3 weg, von b hoch 4, also die 4 breit da oben. Okay? Gut. Nennen wir das nächste Beispiel jetzt hier, das hier. Und hier muss man erst das, was in Klammer steht, machen. Und fangen wir mit der Klammer in Klammer. Ja, das ist hier Potenz von einer Potenz. Das ist die Regel 3 mal 3 Fünftel. Das sind halt 9 Fünftel steht da jetzt am Ende. 3 Fünftel mal 3. Ja, und wenn wir hier diesen ersten Schritt gemacht haben, dann ist der zweite Schritt hier wir, äh, auch, gleichzeitig, Entschuldigung, haben wir auch hier diesen Schritt gemacht, also die Wurzel, die Wurzelpotenz hier als Nenner dargeschrieben. Ja? Gut, und jetzt hier haben wir eine Multiplikation von Potenzzahlen mit der gleichen Basis, die Basis ist überhaupt b, also wir müssen die Hochzahlen einfach äh, zusammenrechnen. Das ist 3 mal 3 hoch. 9 Fünftel plus 6 Fünftel minus 2, 9 und 6 das sind 15 Fünftel also insgesamt 3 minus 2, also 1 das ganze jetzt, also was in Klammer steht ist 1 und wir haben jetzt hier B hoch 1, das ganze hoch äh, 29, also das ist äh, diese Regel, Potenz von einer Potenz, alles mal 29 das ist B hoch 29 <lacht> so und hier beim letzten Beispiel das sieht wirklich sehr kompliziert aus, aber man braucht die Fassung nicht verlieren. Deshalb ja, das braucht man uns nicht auf die, auf die aus der Fassung bringen. Aus bringen. Das ist einfach die Regel anwenden. Also erstes hier, also die Wurzel so irgendwie auflösen. Das bedeutet, dass also die Wurzelpotenz als Nenner da schreiben. Ja, also die gehört zu dieser Hochzahl. Ja, die Wurzel. Wurzel. Also das bedeutet, wir können die Wurzelpotenz da als Nenner schreiben da oben, ja, im Zähler dieses Bruches hier, des ganzen Bruches oben, ja, und das bedeutet, jetzt haben wir eine Potenz von einer Potenz, wie diese Regel, also wir müssen mal machen, wir multiplizieren, wir kürzen alles, was wir kürzen können, dann bleibt hier B hoch 20, also 15 mit 3 wird gekürzt, das bleibt 5 oben, 28 mit 7 bleibt 4 oben, 4 mal 5, dann ist es 20. Gut, das war oben und unten, was machen wir halt unten, unten haben wir einen Bruch, also wenn jetzt hier diese Potenz unten, wenn wir das oben schreiben wollen, ja, das ist, oder machen wir das einfach so, das ist jetzt ein Bruch ja, von Potenzzahlen da mit der gleichen Basis, b die gleiche Basis, also wir müssen die Hochzahl oben, 3 minus die Hochzahl unten, minus 8, oben, minus unten, oben, minus unten, minus von minus dann ist plus, 3 plus 8 ist 11. Ja. B hoch 11 haben wir insgesamt in Nenner von diesem ganzen Bruch. Also jetzt haben wir wieder ein Bruch. Die Hochzahl oben minus die Hochzahl unten. Das ist 20 minus 11. Das ist B hoch 9. Und mit diesen Beispielen sind wir fertig bei dieser Präsentation. Danke sehr.